Oh, Ala. Bornheim, du weißt. Blackout, Showtime, Blockdealer Bornheim. Oh. Egal wie viel BPM, ich bin immer on time. Immer yeah. vor dem Top jeden Tag online. Ich hab keinen Plan, wie lange noch das dort reicht. Oh. Ich hab einen Traum. Es ging immer um den Sound, ich wollte irgendwie hier raus hier hängen lassen, in dieser Welt klauen kleine Kinder Handtaschen. Ich war immer unterwegs, denn ich wollte was bewegen Ich war immer auf der Flucht vor den eigenen Problemen Alles was ich liebe, lebte hier einmal in dieser Gegend Seitdem ich alleine bin, kämpfe ich ums Überleben Wie soll ich weiter atmen, wenn sie mir die Luft nehmen? so soll ich zahlen, wenn mir die Wahrheit zusteht? Ich wusste mal, was ich wollte, ich wollte immer durchgehen Ich wollte zur Schule, ich war immer zu FFM Kriminell, 069 Unika THC illegal, meine Jungs sind am Start Bornheimer Style, Bauchtasche schwarz Nachts unterwegs, schnelles Geld, Camouflage FFM Kriminell, 069 Unika THC illegal, meine Jungs sind am Start Bornheimer Style, Bauchtasche schwarz Mode 385 Bornheimer Style Willkommen in meine Stadt Sklaverei. Ich zeig dir meine Straße. Ich zeig dir, was hier läuft. Junkies jagen Steine. Weißes Pulver, hart gekocht und für 20 Scheiß werden hier die. Ch ist feucht. Ich hab mal gechillt, gerappt, doch jetzt lass ich eskalieren Immer Camouflage, immer Risiko reduzieren Bornheim, Straße, Frankfurter Stadtbezirk, Cops patrouillieren vom 6. Polizeirevier Was soll ich machen? Ich will fressen, nur nicht fressen lassen In diesem Land sammeln alte Menschen von Flaschen No money, no problems, alle wollen abfucken, Egal wie viel deutsche Pässe, schwarze Haare, Nacke 100 BPM, ich kick die Reime auf den Beat Jede Nacht, am macht Macht den Shit wie M zu dem O, aller, frag mal deine G's Alle deine Rapper kacken ab auf mein Unterwegs schnelles Geld, Camouflage, FFM, Kriminell, 069, Unikat, THC illegal. Meine Jungs sind am Start, Bornheimer Style, Bauchtasche schwarz. Nachts unterwegs schnelles Geld, Camouflage, FFM, Kriminell, 069, Unikat, THC illegal. Meine Jungs sind am Start, Bornheimer Style, Bauchtasche schwarz. Unterweg, schnelles Geld, Camouflage, FFM, Kriminell, 069, Unikat, THC, illegal, meine Jungs sind am Start, Born, I'm Bauchtasche, schwarz Nacht, unterwegs Schnelles Geld, Camouflage, FFM, Kriminell, 069, Unikat, THC, illegal, meine Jungs sind am Start, Born, I'm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 Style, Bauchtasche schwarz Nachts unterwegs, schnelles Geld, Camouflage FFM, Kriminell, 069, Unikat THC, illegal, meine Jungs sind am Start Born Style, Bauchtasche schwarz